Ihr habt ein tolles Projekt und wollt es gern auf eine coole Art präsentieren und andere davon überzeugen? Dann ist ein Pitch die passende Lösung. In diesem Video erkläre ich euch, was ein Pitch ist, welche Arten von Pitches es gibt und wie ihr selbst einen spannenden Pitch gestalten könnt. Ein Pitch ist eine kurze Präsentation, in der ihr anderen Menschen eine Idee oder ein Projekt vorstellt, um sie davon zu überzeugen. Der Begriff kommt eigentlich aus der Businesswelt. Agenturen pitchen ihre Ideen vor einem Kunden, um einen Auftrag zu bekommen. Startups pitchen vor Investorinnen, damit diese ihnen Geld geben. Ein Pitch kann aber auch sein, ihr präsentiert eure Idee oder euer Projekt vor einer Jury, bei einem Wettbewerb oder auch vor eurer Schulklasse. Pitch ist aber nicht gleich Pitch. Pitchen kann man fast überall, zum Beispiel auf einer Bühne, in einem Video oder sogar in einem Fahrstuhl. Klingt das mal verrückt, oder? Die bekannteste und kürzeste Form ist der Elevator Pitch, auf Deutsch Fahrstuhlpräsentation. Hier geht es darum, innerhalb von nur 30 Sekunden, also ungefähr in der Länge einer Fahrstuhlfahrt, seine Idee zu präsentieren. Die Zeit ist so knapp, dass ihr nur das Allernötigste unterbringen könnt. Deshalb spricht man manchmal sogar nur vom Fahrstuhlsatz, ein Satz, der alles sagt. Eine weitere spannende Form ist ein Videopitch. Wie bei einem Pitch vor anderen Leuten versucht ihr auch hier mit einer kurzen und knackigen Präsentation andere von eurer Idee zu überzeugen. Nur eben in einem Video. Das können sich die Leute mehrmals angucken und ihr könnt es immer wieder verwenden. Haltet euch auch hierbei kurz. Länger als drei bis vier Minuten sollten es nicht sein. Bevor ihr mit der Gestaltung eures Pitches beginnt, ist es wichtig, eure Projektidee klar zu formulieren. Dabei kann euch die Methode des Golden Circle helfen. Auf Deutsch, Goldener Kreis. Bei dieser Methode beantwortet ihr die Fragen Warum machen wir das? Wie machen wir das? Und was machen wir? Stellt euch vor, ihr habt eine App entwickelt, bei der man Ferienjobs für Schülerinnen in eurer Gegend anbieten und suchen kann. Dann könnte die Formulierung folgendermaßen aussehen. Wir glauben daran, dass Austausch und gegenseitige Unterstützung dazu beitragen können, eine gute Gemeinschaft aufzubauen. Um dies zu erreichen, setzen wir auf die von uns entwickelte App, mit der wir es möglich machen, euch miteinander zu verbinden und gegenseitig zu helfen. Habt ihr eure Idee klar formuliert, könnt ihr starten und mit dem Aufbau des Pitches anfangen. Aber wo fangen wir an und wie ist so etwas aufgebaut? Dafür gebe ich euch eine kurze Anleitung. Ein packender Einstieg. Der erste Eindruck bei einem Pitch ist super wichtig. Versucht einen spannenden Einstieg zu gestalten, um euer Publikum zu packen. Stellt zum Beispiel eine Frage, die das Publikum zum Nachdenken anregt oder fangt mit einer Geschichte an. Vielleicht habt ihr eine Geschichte, die zeigt, warum ihr euch für das Problem interessiert, das ihr mit eurer Idee lösen wollt. Die Vorstellung eurer Idee. Danach stellt ihr euch und euer Projekt vor. Zeigt oder erklärt, wie ihr mit eurem Projekt das Problem lösen möchtet. Versucht es in nur ein bis zwei Sätzen zu formulieren und denkt dabei an den Fahrstuhlsatz. Zählt unbedingt auch ein paar starke Argumente auf, Wieso sich das Problem genau auf diese Weise gut lösen lässt. Präsentationsfolien oder Videos. Erklärt und zeigt in Form von Folien oder kurzen Videos, wie euer Produkt funktioniert und wie es sich von ähnlichen Projekten unterscheidet. Die Folien und Videos könnt ihr entweder vorne auf der Bühne zeigen oder auch in euren Videopitch einbauen. Weniger ist mehr. Versucht eure Präsentation nicht mit Informationen zu überladen. Verwendet nur wenige und wichtige Stichworte, die das Publikum aus eurem Pitch mitnehmen soll. Haltet euch insgesamt kurz und knapp, denn die normale Aufmerksamkeitsspanne beträgt nur wenige Minuten. Oder wie lange schaffst du es, gespannt zuzuhören, wenn jemand etwas vor der Klasse erzählt? Und zu guter Letzt, euer Team. Zu einem guten Projekt gehört auch ein erstklassiges Team. Am besten kommt daher jede von euch im Laufe des Pitches mal zu Wort. Vor allem, wenn ihr live pitcht, also vor Publikum, gibt es am Ende oft noch eine Fragerunde. Das heißt, das Publikum stellt euch Fragen zu Sachen, die es nicht verstanden hat oder die es besonders interessant fand. Eine Jury oder eine Lehrerin wollen dabei vielleicht auch herausfinden, wie gut ihr euch alles überlegt habt und wie sicher ihr euch mit eurem Projekt seid. Auch darauf solltet ihr euch vorbereiten. Nehmt euch Zeit, um im Team die Situation vorher oft genug zu üben. Probt vor anderen Leuten und lasst euch Feedback geben. Fast jeder ist vor so einer Präsentation ganz schön aufgeregt, selbst erfahrene Leute. Übt also viel, um Selbstvertrauen aufzubauen und das Projekt sicher beschreiben zu können. Dafür habe ich ein paar Tipps. Sprecht klar und deutlich. Haltet Augenkontakt mit dem Publikum und wenn ihr in eine Kamera sprecht, stellt euch das Publikum einfach hinter der Kamera vor. Versucht Füllwörter wie ähm oder also zu vermeiden und stattdessen lieber Pausen zu machen oder einmal... Ein- und auszuatmen. Strahlt mit eurer Körperhaltung Selbstsicherheit aus. Nicht die Arme verschränken, sondern eine offene Haltung einnehmen und Gesagtes durch Handgesten unterstreichen. Klingt doch alles gar nicht so schwer. Jetzt könnt ihr loslegen und andere Leute mit eurem Pitch überzeugen. Für eine bessere Übersicht fasse ich nochmal kurz alle Punkte für euch zusammen. Ein Pitch ist also eine kurze Präsentation, mit der ihr andere von eurer Idee überzeugen möchtet. Dabei solltet ihr folgende Punkte beim Aufbau beachten. Ihr benötigt einen packenden Einstieg der Lust auf mehr Macht. Dann stellt euch selbst und eure Idee vor und erklärt, welches Problem ihr damit auf welche Weise lösen möchtet und warum das wichtig ist. Gebt als nächstes Informationen darüber, wie euer Produkt, zum Beispiel eure App, funktioniert, wie es euer Problem löst und warum es besser ist als die Konkurrenz. Fasst euch kurz und achtet darauf, dass dabei alle aus dem Team zu Wort kommen. Und vergesst nicht, euch auf Fragen, die zum Abschluss eines Pitches kommen könnten, gut vorzubereiten.